Ja, hallo, ich bin's wieder, euer Michael Bartsch von Gartenmöbel Bartsch in Helmstadt, dem riesigen Gartenmüllgeschäft mit dem riesigen Gartenstuhl vorm Haus. Und ich wollte euch noch ein bisschen was zeigen, kurz vom Lager kurz und knackig, nur dass ihr euch vielleicht mal vorstellen könnt, was wir alles vorhalten. Das ist nur eines unserer Lager. Ne? Eine Auswahl, weil wir mussten ja wirklich einkaufen, weil du wusstest nicht, ob du Ware bekommst. Es trudelt ständig noch Sachen ein und wir verkaufen wirklich sehr, sehr gut. Aber wir brauchen halt auch von vielen Dingen wirklich Massen. Ne? Da kannst du nicht irgendwie mit, mit, mit zehn Stühlen oder sowas anfangen. Sondern da bist du manchmal bei, bei 70 Tischen, bei 200 Stühlen von einer Sorte, die auf einmal kommt. Ne? Und da kann man sich vielleicht vorstellen, was das auch logistisch für ein Riesenthema ist. Ne? Was wir hier von vielen Lieferanten so da haben. Ich meine, die Mitbewerber freuen sich vielleicht, wenn sie das jetzt sehen. Kriegen ein bisschen Info, aber das ist mir doch egal. Na, da haben wir hier eben unsere Top-Marken, unsere Eigenmarke, Outdoor Line, Tierra Outdoor, äh, Four Seasons natürlich, Doppler, Stern natürlich. Äh, Wahnsinnsauswahl an Tischen, dass der Kunde einfach auch was mitnehmen kann. Weil je länger die Saison fortschreitet, desto kürzer mag der Kunde natürlich warten, ist doch klar. Na, wir kommissionieren hier, Kommissionierabteilung. Und da geht es richtig rund, wenn wir hier arbeiten. Wir haben heute einen freien Tag, ich mache das am freien Tag, weil ich komme unter der Zeit gar nicht mehr dazu. Und wir gucken hier, dass wir sauber immer alles verarbeiten und unseren Service komplett einhalten. Ihr wisst, es funktioniert bei uns, ihr findet immer einen Ansprechpartner und wir freuen uns auf dich. Tschüss!